Hallo alle zusammen. In diesem Video geht es darum, wie man ein botfähigen Flashlaufwerk zur Installation von Windows 11 erstellt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen bootfähigen Windows 11-Stick zu erstellen. Mit der offiziellen Software Media Tool oder anderen Tools, wenn Sie bereits ein heruntergeladenes SUM-Mensch so mit dem System haben. Darauf möchte ich hinweisen. Sie können einen bootfähigen Windows 11-Stick mit den beschreibenden Methoden erstellen, entweder von Windows 10 oder von Windows 11. Es ist auch nicht notwendig, dass der Computer, auf dem das bootfähige Flaschlaufwerk erstellt wird, mit Windows 11 Kompilität ist. Erste Methode: Besorgen Sie sich einen usb mit einer Größe von mindestens 8 GB und beachten Sie, dass beim Schreiben des Abbilds alle Daten darauf gelöscht werden. Gehen Sie auf die offizielle Microsoft Seite zum Herunterladen von Windows 11. Ich werde den Link in der Beschreibung hinterlassen. Sie sollten den Abschnitt Windows 11 Installationsmedien erstellen sehen. Klicken Sie auf Download und das Media Credit Tool Windows 11 installieren wird heruntergeladen. Führen Sie anschließend das Dienstprogramm aus. Und akzeptieren Sie die Vereinbarungen. Auf den Bildschirm Sprach und Freigabe aufwahl sind die Standardeinstellungen auf das aktuelle System abgestimmt. Sie können sie ändern, wenn Sie möchten. Bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken von weiter. An dieser Stelle fordert das Installationsprogramm Sie auf, ein Speichermedium auszuwählen. Wählen Sie USB-Flashlaufwerk und drücken Sie Weiter. Wählen Sie ein USB-Flashlaufwerk aus der Liste der wechselnden Datenträger aus und das Sie schreiben möchten. Bitte beachten Sie, dass nach Klick auf Weiter alle Daten daraus gelöscht werden.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 unterladen. Alle von Microsoft angebotenen Optionen sind hier ausgeführt. Alternativ können Sie ein Bild auch mit dem MediaCreator Tool erstellen. Wählen Sie dazu aus der Seite MediaCreator Tool Ihr Medium aus, geben Sie ISO-Datei anstelle von usb flash an. Geben Sie den Ordner an, in dem gespeichert werden soll, und warten Sie, bis der Download abgeschlossen ist und das Systemabbild erstellt wurde. Wenn Sie fertig sind, wird die Windows 11 ISO-Datei in angegebenen Ordner gespeichert. Um ein bootfähiger USB-Laufwerk zu erstellen, verwende ich das Rufus-Programm. Der Download-Link befindet sich in der Beschreibung. Aber Rufus ist nicht die einzige Software, die Bilder auf Medien schreibt. Es gibt noch viele andere. Zu den beliebtesten gehören die folgenden. 32 disk Imager, Ultra-ISO, uned boating Windows Vinto-Flash, Universal-USB-Installieren und ähnliche. Starten Sie also das Programm, um loszulegen. Wählen Sie im ersten Schritt die gewünschte System. Dateien aus und klicken Sie auf Auswählen. Der zweite Schnitt besteht darin, den benötigten Medientyp auszuwählen, das heißt das USB-Gerät. Wenn Sie keine wichtigen Dateien auf dem Datenträger haben, drücken Sie Start. Bestätigen Sie noch einmal, dass die Software alle Dateien auf dem Datenträger löscht und warten Sie, bis die Dateien auf Ihren USB-Stick kopiert werden. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird die Meldung fertig angezeigt, was bedeutet, dass der bootfähige USB-Stick bereit ist. Sie sind nun bereit, Windows 11 zu installieren. Warten Sie jedoch, dass Windows 11 nur von einem bootfähigen USB-Stick installiert werden kann, der mit diesen beiden Methoden auf einem kompetenzierten Gerät erstellt wurde. Mit TBE, Version 2.0 oder höher. Ja und Boot. Wenn Ihr Computer nicht mit den kassen Plattformmodule angestartet angestattet ist und nicht über den abgesicherten Startmodus verfügt, wird während der Installation eine Fehlermeldung angezeigt, die besagt, dass Ihr Gerät nicht die mindestens system für die Installation von Windows 11 erfüllt. In diesem Fall müssen Sie zur Installation von Windows 11 auf einem nicht unterstützten Computer einen botfähigen USB-Stick mit einer bestimmten Methode erstellen. Es gibt bereits einige davon, aber mir gefällt wie Rufus diese Funktion implementiert, zumal es völlig kostenlos und Quelle ist. Der Prozess zur Erstellung eines beträglichen USB-Sticks für einen nicht mit Windows 11 kompetitiven PC ist dasselbe. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Sie im Menü Image-Option die Option Extend geht Windows 11 Installation, das heißt, zur Installation auf einem Gerät ohne TP und Secure-Bot auswählen müssen. Wenn Sie Windows 11 mit einem Flash-Laufwerk diesem auf einem PC ohne TP und secure installieren, erhalten Sie keinen Kompetenzen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, liken Sie es bitte und abonnieren Sie den Kanal. Ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Glück.